In den 3DS-PLM-Tutorials zur Konstruktion zeigen Ihnen unsere Zenit-Experten zu unterschiedlichen Themen praktische Anwendungsfälle. Das Erklärvideo führt Sie Schritt für Schritt durch die jeweilige Aufgabenstellung. Es finden sämtliche Dinge wie Projektmanagement, Anforderungserstellung, Konstruktion, Simulation oder Änderungsmanagement in der 3D-Experience vollkommen webbasiert statt. Das heißt... Es gibt nur eine Plattform, die alle Beteiligten nutzen. Egal, wer welche Rolle oder Aufgabe im Prozess hat, er sieht immer alle aktuellen und relevanten Projektinformationen in seinem Dashboard auf einen Blick. Hier zum Beispiel, welche Aufgaben ich zu erledigen habe oder bereits bearbeite und welche abgeschlossen sind. Im Hinblick auf das Projektmanagement bedeutet dies, dass der Projektleiter das Projekt in der Plattform über die entsprechende App organisatorisch gestaltet. Sprich, er legt fest, welche unterschiedlichen Phasen und Aufgaben das Projekt beinhaltet und er definiert und koordiniert die zeitlichen Abläufe. Das heißt, er bestimmt Start- und Enddatum der einzelnen Aufgaben, wobei hier selbstverständlich auch entsprechende Abhängigkeiten definiert werden können. Die Plattform bietet jetzt zusätzlich zu den typischen Projektmanagement-Tools den Vorteil, dass die generierten Informationen nicht nur auf den Terminplan reduziert sind, sondern ich kann bei der Zuweisung der Tasks gleichzeitig Daten an die Planung anhängen. Zum Beispiel Anforderungsdokumente oder CAD-Daten, die für die Projekterfüllung notwendig sind. Diese Dokumente werden in der Datenbank abgelegt und können jederzeit von den Berechtigten abgerufen werden. Das heißt der Input steht den Bearbeitern in ihren Dashboards ebenfalls zur Verfügung, ohne dass sie nach den richtigen Unterlagen suchen müssen. Ein weiterer Vorteil der 3D-Experience ist an dieser Stelle, dass die Mitarbeiter, denen Aufgaben zugewiesen wurden, automatisch informiert werden, sobald sie mit ihrer Aufgabe beginnen können. Dadurch ist die Durchgängigkeit des Projektes also jederzeit gewährleistet. Wie das funktioniert, Schauen wir uns nach der Einführung ins Requirement Management an. Im Requirements Management, dem nächsten Schritt innerhalb unserer digitalen Prozesskette, werden alle Anforderungen für das neue Produkt gesammelt und in die Plattform importiert. In unserem Fall bedeutet das, dass alle Mitarbeiter, die der Projektleiter für diese Aufgabe definiert hat, nicht nur in der 3D Experience darüber informiert werden, sondern sie bekommen auch alle dazugehörigen, bereits vorhandenen Dokumente für die Erledigung mitgeliefert. Weitere Vorteile des Requirement Managements neben diesem digitalen Workflow sind, dass diese Informationen bzw. Anforderungen, die man in marktüblichen Applikationen gesammelt hat, wie zum Beispiel Word oder Doors, mit geringem Aufwand in die Plattform integriert werden können. Wenn die Anforderungen in der Plattform abgelegt sind, stehen sie in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Die Anforderungen sind direkt mit dem Projekt verknüpft. Das heißt, ich kann jederzeit auf die definierten Anforderungen zugreifen. Sprich, ich kenne nicht nur die Toleranzen, sondern ich weiß auch, welche Anforderung zu dieser Toleranz geführt hat. Alle Informationen sind im System abgelegt. Auf Basis der so strukturierten und maschinenlesbaren Anforderungen kann ich die Arbeitsergebnisse, die sich aus Optimierungsschleifen ergeben, für zukünftige Projekte weiterverwenden und erreiche dadurch eine Zeitersparnis. Das Requirements Management hilft mir außerdem dabei, die Qualität zu erreichen, die gewünscht ist. Das heißt, es entsteht ein optimales Verhältnis zwischen Qualität, Anforderungen und Kosten. Auch das sehen wir uns jetzt in der 3D-Experience-Plattform an. Sobald einem Mitarbeiter die Aufgabe vom Projektleiter zugewiesen wurde, erhält dieser beim Einloggen in die Plattform oder beim Aktualisieren seines Dashboards darüber eine entsprechende Information. Diese Notification ist wiederum direkt mit dem Task verknüpft, so ich nicht lange suchen muss, sondern mich gleich über die anstehende Aufgabe informieren kann. Der Projektleiter wiederum kann jederzeit den Stand des Projektes einsehen, hier zum Beispiel das bereits mit dem Task begonnen wurde. Dadurch, dass die notwendigen Daten mit dieser Aufgabe verknüpft sind, kann der Mitarbeiter gleich mit der Arbeit beginnen. Dazu werden die Anforderungen, die hier im Beispiel in dem heruntergeladenen Word-Dokument vorliegen, jetzt ganz einfach über die Office-Integration der 3D-Experience in die Plattform übertragen. Dies geschieht im ersten Schritt, durch einfaches Markieren und Definieren als Kapitel, Requirement oder auch als Kommentar. Nach dem Importieren stehen die Anforderungen für die nachfolgenden Projektschritte im maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Auch diese importierten Anforderungen und CAD-Daten, also die erledigte Arbeit, kann wieder an den Task angehängt werden und steht somit auch allen anderen am Projekt Beteiligten zur Verfügung, ohne groß danach suchen zu müssen. Eine Notification im Dashboard des Projektleiters weist diesen beim Einstieg oder Aktualisieren der 3D-Experience automatisch darauf hin, dass die Aufgabe erledigt wurde und geprüft werden kann. Dies kann direkt innerhalb der Plattform mit den entsprechenden Apps wie Product Structure oder Requirement Structure erfolgen. Die digitale Durchgängigkeit ist also jederzeit gewährleistet und das Projekt gerät nicht dadurch ins Stocken, dass die entsprechende Information eventuell nicht weitergegeben wurde, zum Beispiel weil der Projektleiter gerade nicht erreichbar ist. Durch die Definition der Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Projektphasen und Aufgaben im Project Management werden, sobald der Projektleiter die Dokumente geprüft und freigegeben hat, automatisch die Mitarbeiter der Konstruktion in ihrem Dashboard darüber informiert, dass sie mit diesen freigegebenen Dokumenten ihre Aufgabe im Prozessablauf bearbeiten können. Wie es mit der Konstruktion und Toleranzdefinition weitergeht, schauen wir uns nach der Einführung ins Thema Design and Development an. Im Design and Development wird das Produkt mit all seinen physikalischen Eigenschaften im virtuellen Raum beschrieben. Man kann dazu auf alle Informationen, die im Project Management und Requirements Management zur Verfügung gestellt wurden, über das eigene Dashboard zugreifen. Darüber hinaus können Informationen aus vorangegangenen Projekten jederzeit erneut genutzt werden, da sie in der Plattform über intelligente Suchmechanismen wiedergefunden werden können. Die Zusammenarbeit innerhalb räumlich verteilter Teams, also auch über Ländergrenzen hinweg, durch die Kollaborationsmöglichkeiten der Plattform optimal unterstützt. Man kann den Entwicklungsprozess also so gestalten, dass mehrere Entwickler sich eine Aufgabe teilen und gleichzeitig ein Produkt entwickeln. Die Informationen, die die Qualität betreffen, wie zum Beispiel Toleranzen, werden zukünftig nicht mehr auf der Zeichnung angebracht, sondern semantisch in die 3D-Objekte integriert. Das heißt, eine Toleranz ist mit einer Bohrung logisch so verknüpft, dass sie vom Folgeprozess automatisch ausgelesen werden kann. Dadurch werden Übertragungsfehler von Maßen und Toleranzen in Folgeprozesse vermieden und die manuelle Übertragungsarbeit aus der Zeichnung in zum Beispiel Simulations- und Fertigungsprozesse entfällt, wodurch viel Zeit eingespart wird. Außerdem können die Simulationsergebnisse leicht in die Konstruktion übernommen werden, womit sich der Kreis wieder schließt. Diese Übernahme von Informationen aus dem Requirements Management in die Konstruktion zeige ich Ihnen jetzt in der 3D Experience Plattform. Wie im vorherigen Video erwähnt, wird die Designerin über eine Notification in ihrem Dashboard auf den aktuellen Projektfortschritt hingewiesen. Das heißt, sie kann jetzt mit ihrer Arbeit beginnen. Dazu lädt sie sich gemäß Aufgabenbeschreibung die importierten und freigegebenen Daten direkt aus dem Task ins Katia. Sprich in den Native Client der 3D Experience, wobei die CAD-Daten zunächst im Product Finder gesichtet und anschließend in die klassischen Autorentools wie Assembly Design oder Part Design geladen werden. In dem sogenannten RFLP Requirement Functional Logical Physical Dokument sehen Sie die vorher vom Kollegen definierte Anforderungsstruktur 1 zu 1 abgebildet. Diese wird jetzt mit den dazugehörigen CAD-Daten des Bauraums verknüpft. Dadurch kann die Konstruktion des Bauteils direkt in Anlehnung an die Anforderungen und den Bauraum erfolgen, da jederzeit die notwendigen Informationen abgerufen werden können. Eine Verknüpfung der Parameter aus dem Requirements-Dokument mit den Maßen des Bauraums oder auch des Bauteils kann mit Hilfe der Knowledgeware erfolgen, sodass spätere Änderungen leicht einzupflegen sind. Diese Änderungen können sowohl im Native Client als auch direkt in der 3D-Experience vorgenommen werden, da auf dieselben Daten zugegriffen wird. Im Unterschied zur bisherigen Arbeitsweise werden die Maße und Toleranzen direkt an die 3D-Geometrie gehängt und sind semantisch dadurch mit ihr verknüpft. Das heißt, wenn ich eine Bohrung selektiere, weiß das System, welche Maße und Toleranzen daran hängen. Dies gilt selbstverständlich auch für Maße und Toleranzen im Zusammenbau. Zeichnungen sind also überflüssig, weil die so angebrachten Informationen anschließend maschinenlesbar für die Folgeprozesse wie Simulation, Messlabor, Fertigung usw. So verfügbar sind. Somit leistet das Design und Development zusätzlich einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Durchgängigkeit im PLM-Prozess. Nachdem die Designerin ihre Aufgaben erledigt hat, überprüft der Projektleiter diese mit Hilfe der an den Task angehängten Daten. Dies kann für die erstellte 3D-Geometrie zum Beispiel im Native Client erfolgen. Ob die Baugruppentoleranzen ebenfalls mit den definierten Anforderungen übereinstimmen, kann jedoch auch in der entsprechenden App in der 3D Experience kontrolliert werden. Sobald auch diese Daten freigegeben sind, wird der Mitarbeiter aus der Simulationsabteilung informiert, dass er mit seiner Arbeit beginnen kann. Wie es dort weitergeht, zeige ich nach der Einführung ins Thema Simulation. In der Simulation wird überprüft, ob das auskonstruierte Produkt den spezifizierten Anforderungen genügt. Man kann dazu wieder auf alle bisher erzeugten Informationen über das eigene Dashboard zugreifen. Außerdem können die Entwicklungsdaten aus den vorherigen Projektschritten direkt in den entsprechenden Simulations-Apps, zum Beispiel für die Toleranzsimulation, genutzt werden, da diese voll in die Plattform integriert sind. Die Analyseergebnisse werden beim Speichern automatisch in der Plattform abgelegt. Sie sind also für die nächsten Projektschritte jederzeit nutzbar, wodurch sich der Kreis wieder schließt. Dies beschleunigt den gesamten Projektablauf, da Fehler beim Übertragen vermieden werden. Diesen Simulationsprozess zeige ich Ihnen jetzt exemplarisch anhand der Toleranzsimulation in der 3D-Experience-Plattform. Auch der zuständige Mitarbeiter in der Simulationsabteilung erhält über die automatisch generierte Benachrichtigung die notwendigen Informationen für seine Aufgabe. Von hier aus lädt er sich die Baugruppe in die entsprechende App für die Toleranzsimulation. Diese ist voll integriert und die definierten Toleranzen können direkt für die gewünschte Analyse verwendet werden. Das Entscheidende dabei ist, dass jedes Bauteil für sich alleine betrachtet in Ordnung sein kann, wenn es sich innerhalb seiner im 3D-Modell definierten Toleranzen bewegt. Werden jedoch zwei Bauteile, die sich im Zusammenbau berühren, an ihren gegenläufigen Toleranzgrenzen hergestellt, muss immer noch sichergestellt sein, dass sie sich trotzdem so zusammenfügen lassen, und ihre Funktion gewährleistet ist. Die Toleranzsimulation zeigt also im Vorfeld, wo die Fertigungstoleranzen passen und wo Probleme im Fertigungsprozess oder auch in der Funktion auftauchen können. Außerdem wird durch die Simulation sichergestellt, dass die Toleranzen nicht zu fein gesetzt werden, da enge Toleranzen höhere Kosten verursachen. Das heißt, für die Definition der Toleranzen müssen einerseits die Produktfunktion und andererseits die Fertigungskosten berücksichtigt werden. Alle Ergebnisse dieser Analysen können neben den normalen Reports zusätzlich als Word, Excel oder PowerPoint ausgelesen werden. In diesem Dokument sehen Sie noch einmal, wo die definierten Toleranzen zu Fehlern im Prozess führen. Außerdem werden alle Analysen grafisch und tabellarisch dargestellt. Abschließend gehen wir jetzt kurz auf die notwendigen Änderungen ein ohne den ganzen Prozess noch einmal zu durchlaufen. Die Toleranzen werden entsprechend der vorherigen Analyse direkt im Requirement geändert. Danach wird die 3D-Geometrie aktualisiert und zum Schluss die geänderte Konstruktion in der Analyse validiert. Im Hinblick auf den Digital Twin, den virtuellen Prototypen, bedeutet dies, dass die Validierungsphase im virtuellen Raum erfolgt, ohne dass die Bauteile real gefertigt werden müssen. Damit wird sichergestellt, dass das Produkt den geforderten Eigenschaften entspricht und ich nur einen reduzierten Umfang an physischen Prototypen benötige, wodurch Kosten und Zeit eingespart werden. Die Toleranzsimulation steht dabei exemplarisch für alle anderen virtuellen Produktvalidierungstools, wie zum Beispiel die Festigkeitssimulation, Crash-Simulation und ähnliches. Die erzeugten Dokumente werden automatisch in der Plattform abgelegt und können als Deliverables an den Task angehängt werden, um ihn zur Prüfung dem Projektleiter zur Verfügung zu stellen. Dieser gibt die Aufgabe nach eingehender Prüfung frei und schließt damit das gesamte Projekt ab. Nachdem Sie anhand dieses Use Cases die digitale Durchgängigkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit eindrücklich gesehen haben, möchte ich zum Schluss alles noch einmal für Sie zusammenfassen. Welche Takeaways ergeben sich aus diesem Vortrag? Was sind die Voraussetzungen, um Daten, Informationen und Prozesse im Unternehmen heute schon durchgängig vernetzen zu können? Und welche Vorteile bringt uns das? Um ein sogenanntes Collaborative PLM, einen Digital Twin und einen Digital Thread zu ermöglichen, braucht es eine Plattform, die alle notwendigen kollaborativen Prozesse durchgängig unterstützt. Alle Informationen stehen in einem maschinenlesbaren Format in der Plattform zur Verfügung. Zum Beispiel, die Informationen, die die Qualität betreffen, wie Toleranzen, werden zukünftig nicht mehr auf der Zeichnung angebracht, sondern semantisch in die 3D-Objekte integriert. Um die Maschinenlesbarkeit sicherzustellen, müssen alle Informationen gemäß den geltenden Normen und Standards bereitgestellt werden. Vorteile eines digital durchgängigen Prozesses sind, dass der Status des Projektes für alle jederzeit transparent ist. Abstimmungsmeetings und manuelle Informationsweitergaben können entfallen, womit der Projektablauf beschleunigt wird und damit zu einer Zeitersparnis für die Mitarbeiter führt. Durch weniger Missverständnisse bei der Interpretation können Fehler minimiert und dadurch die Qualität verbessert werden. Es ist eine einfache Zusammenarbeit innerhalb räumlich verteilter Teams also auch über Ländergrenzen hinweg möglich. Besuchen Sie uns, Dennet AG, Ihr Beratungs- und Softwarepartner.